See, um, I'm lying a lot. Lying. Yeah, ich for kann sehen, dass ich oft nicht die Wahrheit sage. Also ich kann sehen, dass ich oft nicht die Wahrheit sage. Ist das denn, also lügst du, weil du die Wahrheit nicht kennst, oder kennst du die Wahrheit? For me, um, the reality of what I truly want or feel want to express. And um, what, people, what I think people expect of me are mixed. Also bei mir, da kommt es immer so durcheinander, das, was ich möchte und das, was Leute von mir erwarten. Also ein right. besonderes Mädchen, dass du das Gefühl hast, dass du den Leuten das sagen musst, was sie hören möchten. Yeah. Superficial middle class conditioning. Und das nennt sich oberflächliche Konditionierung, bürgerliche, oberflächliche, bürgerliche Konditionierung. Yeah, ja, ich bin auch so äh, erzogen worden, nett zu sein. Und das hat nicht äh, beinhaltet, dass man sich mitteilt von einem tieferen Ort aus. Es kind of enormes Played in society, to keep everybody asleep. Das ist so ein unglaubliches Spiel, was die ganze Gesellschaft spielt, damit alle weiter schlafen. Yeah, it's all about fitting in for me, from when I was very little until well recently. But you it's still you have time. to find out what you do want. Ja, du musst herausfinden, was du möchtest. Ich glaube, yeah. du weißt noch nicht mal, was du willst. Und du weißt nicht, was du willst, weil du niemals die Möglichkeit gehabt hast, ähm, das zu entdecken. We Ein Teil dieser oberflächlichen bürgerlichen Konditionierung ist, dass die Konditionierung dir sagt, was du willst. Dass dir die Konditionierung sagt, was du willst mm -hmm. oder was du wollen sollst. Und weil die große Mehrheit in diesem Ding ist, also genau in diesem das genau so macht, mm -hmm. denken alle, das ist das Leben. Niemand sagt ihnen, dass man ein anderes Leben leben könnte. Niemand hat ihnen gesagt, ganz nah gibt's was ganz ganz schönes und das ist deine Essenz. It's duality. Um what i want because i know what i really wants is just to be happy with the little things and to fully experience that, to be happy with daily life sort of saying no oh, you want This to be a happy no, no no to be now i don't express it. no i don't express das, it properly <laughs> also das was ich wirklich <laughs> will wait, wait das was ich wirklich will ist einfach glücklich zu sein jeden tag mit den kleinen augenblicken einfach mit dem alltag being in the moment also so wie ich das in der Übung erlebt habe, ich möchte einfach im Augenblick sein und äh, mit dem Augenblick <coughs> so erf ganz erfüllt sein. Stop. Ja, yeah, so being well, in the uh, now. Stop. Stop. Okay. Jetzt you just said that you're then you're fully. What did you say? Fully. Fulfilled fulfilled, or, fulfilled, yeah. right? Also okay. du sagst, yeah. dann bist du ganz erfüllt. So, when you're fully fulfilled, Wenn du ganz erfüllt bist, do you want to go horse riding? No. möchtest du dann okay. reiten? Do you go to a party? No. Möchtest du dann zu einer Party gehen? Nein. Warum bist du denn And nicht, nicht einfach zufrieden? Happened, you're of going horse yeah. Aber Das geschieht ja nie. Ja, das geschieht nicht, weil du immer davon you träumst, zu my reiten my oder zu reiten parties zu gehen But you told us that you can just be here and feel fully satisfied yeah, well, gerade gesagt du kannst so einfach hier you, sein und vollständig it, it doesn't make any difference what you're doing und dann dann ist es ist doch ganz egal was du tust you see, when you're feeling bad you don't care whether you're washing the dishes or riding a horse or going to a party it doesn't make any difference really what you're doing on the outside. Also wenn du dich ganz erfüllt fühlst, dann ist es ja kein Unterschied, ob du den Abwasch machst, reitest oder auf eine Party gehst. Der Grund, warum du hier sitzt und darüber nachdenkst zu reiten, is because right now here you're not really here and you don't feel anything like weil du hier sitzt und nicht wirklich erfüllt bist und in deiner Vorstellung hast du diese Erinnerung, dass dich das Reiten glücklich machen wird.